Ich werde jetzt zuerst mal die Poststraße auffahren an der Grenze zu Frankfurt und ja, das ist total fein zum Radeln es ist gar nichts los überhaupt null und man sieht da vorne müssen so Überbleibsel von so Dörfern und alte Bauten sehr schön ein bisschen was steht noch total schön Wetter brauchen wir nicht drin ist wieder top Magen <lacht> Ja, die Grüßen schon weg. Geht super rauf. Wow Jetzt sind wir bald herum Da vorne ist schon die Grenze Die Berge herum Die sind so massiv Wir waren gestern schon da und es war einfach so eindrucksvoll Wahnsinn Wir haben ein Computerspiel. Wow, Adler! Ja. Rum auf dem Boss sind wir und jetzt geht es uns gleich schon so weiter. <lacht> Jetzt zum Treten noch gut. Schauen wir mal wieder um. Weiter herum sind wir schon. Wow, da kommen wir wieder voll gut fahren. Total flach. Krass. So weitläufig da. Wow. Das einzige man muss aufpassen, dass man nicht in ein Loch reinfährt da wohnen der da herum, das ist nicht mehr normal. Das mag mir echt schauen, dass man nicht mit dem Fahrrad voll ins Loch fährt. Da komme immer noch voll gut fahren. Sehr cool. Jetzt geht für uns Richtung Joch. Und von Joch geht es dann aus dem Gipfel. Da einen schönen guten Mittag bald. Ja, genau. Ja, weil wir stehen schon auf über 2500 Meter in einem satten Panorama. Ja. In Italien gestartet, nach Frankreich die Auffahrt gemacht, von Frankreich jetzt auf dem Sattel. Wahnsinn, Europa, oder? Und jetzt sind wir wieder Staatsgrenze Frankreich-Italien. Für uns geht es jetzt da weiter auf Monte Scaletta, auf italienischer Seite. Ist ein stark befestigter Berg aus dem Zweiten Weltkrieg. Meine Idee ist jetzt den Berg durchsteigen, durch einen Bunker, durch den Berg auffüge und dann den Trail äh, Südseite nach Italien auffahren. Ich hoffe, es funktioniert, wir machen ja alles mit. Wie es ausgeschaut hat, auf die, auf die Wanderfotos geht es. Geht's? Schlimmstenfalls müssen wir Vorderrad und Hinterradler mehr ausbauen und dann Rahmen durchschieben, das Rad oder so. Das sollte aber alles funktionieren, soweit so gut. Und ja, bleibt dabei, wenn es mehr haben wollt. Aber davor seht ihr jetzt noch die Auffahrt und dann Den Gipfel. So, für uns ist es jetzt aus mit vorne das heißt schieben, tragen geht es weiter. Aber uns mal bitte, welche geile Kulissen wir haben. Wow, das ist jetzt schon der zweite See. Wahnsinn. Das ist einfach ein Traum. Fast der Bodetour. Ja, genau, fast der Bodetour. Ladet echt ein. Ja, Wenn es Windschatten ist und die Sonne scheint, ist es richtig fein heiß. Ja, im Sommer sind es hart glaube ich. Ja, im Sommertraum. So, genau, für uns geht es jetzt da. Den Weg auf. Und dann zum Gipfel. Ladies and Gentlemen, wir haben Skalette erreicht. Man sieht es da nicht so, aber da vorne außen wo das Weg ist, hinter wie liegt euch liegt ein Stacheldraht. Alles. Bis ganz oben, Auch da unten. Hinten riesige Kasernen drinnen. Und für uns geht es jetzt da hinauf, auf dem Berg. Durch den Berg durch ist da ein gebaut worden, der ist befestigt worden. Den sollte man durchschreiten können. Ähm, einfach bizarr und verrückt. Es ist alles, was man sieht, aufgetragen worden. Da hat es nie was gegeben. Wir also, haben sie es nicht mehr fertig gebaut. Und jetzt stehen halt diese Zeugen da herum und verfallen so vorsichtig hin. Für die man Staub noch unterschlupft beim Wetter und das war's. Aber für uns Biker perfekt, weil. Diese Infrastruktur ist in Wales Dura Brutal. nicht nur satt, nicht nur so, sondern Wahnsinn. Also das, ist, das ist eine andere Dimension erreicht man da. Vor allem ist es dann relativ sanft wieder für so ein Tal. und Anführungszeichen sanft. Das heißt man hat diese ganzen Wege und diese, diese perfekte Eichelikung Kuda da hinsen auf Ohne Ende, einfach crazy. Schau mal was wir entdeckt haben mitten auf dem Weg. Und zwar ist das eine Panzerplatte. Ja, die war vorne beim Bunker gewesen, muss Maschinen gewesen. Genau, vorne, schön. aber das ist nicht mehr da, wo es sein sollte. Genau. Ein massiver Teil. Ja, das, kann, das die so bewegt sind. Tonne, glaube ich. Ja. ja, echt heftig. Das sind ein paar Zentimeter dicker Stall. Auf jeden Fall heftig. So schaut es jetzt aus. Da sieht man oben schon ein paar Stellungen im Bunker. Euch miteinander geht es jetzt auf auf den Gipfel. Und von da sind wir gekommen. Und da hinten sieht man nochmal die Kaserne, Wie was abnormal heftig ist. So ist jetzt unser Aufstieg. Setzt sich jetzt noch gut. Steilerwärts, wärts auch. Passend zur Stimmung zu dem ja. Berg. Wir sind schon echt auf 2700. Ja. Schwenk mal durch. So schaut es jetzt aus. Und bald werden wir dann die Bunker oder die Tunnel. Beim Aufstieg ist Achtung angesagt und zwar liegt da neben dem Weg auch noch richtig viele Stacheldraht Und die spitzelt teilweise direkt auf dem Weg einer. Klar die ganzen Witterungen linkt, die natürlich immer anders. Schaut richtig crazy aus, da hinten, auch alles. Wird nur geshootert. Und da hinten ist die fette Kaserne. Wow! Tollig alles. Also das, was so schwarz ist, ist alles Stacheldraht. Ja. Und da Nein. wenn ich jetzt durchgehe, mit unsere Radl, weil der Weg geht, durch den Berg rauf, weil es ist nicht möglich, dass es untereinander Und jetzt hoffe ich, dass mein 82 Meter längst dann nicht, meine mit nicht durchpasst. Aber, geht's. jetzt geht es so aus, oder? Ja, das lenken wir jetzt jetzt durch. Uh. Ich ja, habe schon viele Aufstiege gehabt, der ist relativ crazy. Oh, der ist, oh Gott. Man oh, sieht ihn nicht mehr, bist du noch da? Oh, wachs. Da <lacht> hey, war alles befestigt gewesen. Du siehst es da nicht. Wow, verrückt. Verrückt. Einfach crazy. Also, man sieht es auf der GoPro wahrscheinlich nur ganz leicht mit einem hellen Punkt. Und das ist alles befestigt. Wahnsinn. Oh, hm. Ja, ja da. Da. das ist super. Check es nicht mehr. Na, jetzt habe ich auch einmal gefährdet. Oh, krass. Aber ich denke schon gesagt, knapp. Ich glaube, das weiß. Also die Tour, Was? Doch ja. Ich glaube, die haben wir auch mit dir Tag. So, ich habe den nicht wo wir nicht einmal einen anderen Weg. Geh krass, sondern der geht noch echt so durch. Das muss so man doch sagen. Ja. Die haben damals schon bikefreundlich gebaut, Italiener. Oh, Kupfer jetzt hier. Ja. Ja. sehen wir ja. Licht am Ende vom Tunnel. Die letzten Höhenmeter haben wir es geschafft. Paris hat sich jetzt noch gezogen, weil da ja. echt ein bisschen was ja, zum Klettern halt war. mal hat man schon ein paar Mal das Radl tragen So, jetzt gibt es noch einen kurzen Bahnschwenk. Die nicht haben wir schon. Wir sind auch verköstigt worden von vielen nette Einheimischen. Die haben uns Biotrauben sogar noch gegeben. Ja, von dem haben wir heute halt die Jausen nicht gefilmt. <lacht> ich weiß nicht, das ist auch nicht schlimm. Es gibt übrigens eh immer das Gleiche. Genau, wir stehen jetzt auf dem Montes Caleta. ich stehe genau auf dem Bunker, leider ähm, nicht mehr komplett ganz. Schade, aber die Aussicht umso besser. Genau, also da hinten, wo der Martin steht, da hinten außen, da ist der Nizza, da geht es für uns die nächsten Tage hin. Dann äh, da unten, oder da vorne außen besser gesagt, ist dann die zu Frankreich. Gut, dann geht's da weiter. Da sind wir rauf, da sieht man unseren Weg. Da unten ist das See gewesen, von da sind wir da rauf. Da geht es hinten hoch Richtung Wallemeira. Genau, also das dort da, da kann man sogar den Trail auf Wallemeira anfahren. Ja, da hinten, den ganzen Grenzkamm, da sind wir auch schon angefahren vor ein paar Tagen. Auch richtig cool. Genau, so schaut es da aus. Einfach atemberaubend. Wunder, wunderschön. Gesehen, das einmal hier. Da ganz auf ist eine Materialseilbahn gegangen. Und da oben war der Eingang für die Militäranlagen, für die Bunker. Also haben sie einen ganzen Gipfel im Bunker aufgebaut. Brauchen wir nichts mehr dazu sagen, oder? Das ist verrückt, da ist sogar das alte Wagel nur die Gondel, keine Ahnung. Ähm, einfach crazy, crazy, crazy. Ja. Und die war dann von Walle-Meyer gegangen unten, die Seilbahn. Das ist echt eine verrückte Geschichte. Ja. Wahnsinn! So, wir haben noch eine kleine Querung für uns. Zeitversicherung. Bis jetzt ist es ein super brav, ich schaffe es sogar ein. Schauen wir mal, was zu kommt.